Jedes Mal, wenn es um Wellen geht, die aufeinandertreffen, seien es Wasserwellen, Schallwellen, Lichtwellen oder sogar Materiewellen, dann geht es um Interferenz. Interferenz ist ein Fachwort für Überlagerung von Wellen. Um zu verstehen, was bei der Überlagerung von Wellen passiert, musst du erstmal Wellen erzeugen. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du einen Stein ins Wasser wirfst. Dann erzeugt er Wasserwellen. Du kannst aber auch Lautsprecher verwenden, sie erzeugen Schallwellen. Machen wir mal einen Sinuston an. Er wird vom Lautsprecher in unterschiedliche Richtungen ausgesendet, sodass diesen Ton jeder im Raum hören kann. Die Sinuswelle hat eine bestimmte Wellenlänge Lambda sowie eine Amplitude. In diesem Fall hat die Amplitude den Wert 1. Was brauchst du noch? Wenn du Interferenz untersuchen willst, dann musst du mindestens eine weitere Sinuswelle dazunehmen, die zum Beispiel von einem anderen danebenstehenden Lautsprecher erzeugt wird. Wir haben beim zweiten Lautsprecher genau den gleichen Sinuston angeschaltet. Die Amplituden und die Wellenlängen der beiden Sinuswellen sind also identisch. Soweit so gut. Sobald die beiden Sinustöne aufeinandertreffen, überlagern sie sich. In diesem Fall trifft ein Wellenberg der einen Sinuswelle auf einen Wellenberg der anderen Sinuswelle. Genauso ist es mit dem Wellental. Interferenz heißt konkret, du addierst jede Auslenkung der einen Welle zu der entsprechenden Auslenkung der anderen Welle am gleichen Ort und erhältst so eine Gesamtauslenkung. Addiere zum Beispiel die beiden übereinanderliegenden Maxima. 1 plus 1 gleich 2. Diese Auslenkung der Sinuswelle zum Beispiel hat den Wert 0. Bei der anderen Welle ist die Auslenkung am gleichen Ort ebenfalls 0. 0 plus 0 ist wieder 0. Und so gehst du mit all den anderen Auslenkungen auch vor. Und wenn du das gemacht hast, dann bekommst du eine neue Welle, die eben dadurch entstanden ist, dass sich zwei andere Wellen überlagert haben. In diesem Beispiel war es eine sogenannte konstruktive Interferenz, weil die Amplitude der neuen Sinuswelle doppelt so groß geworden ist, wie die Amplitude der ursprünglichen Wellen. Der resultierende Ton, den diese Schallwelle beschreibt, ist doppelt so laut. Merke dir, konstruktive Interferenz tritt immer auf, wenn ein Wellenberg der einen Welle auf den Wellenberg der anderen Welle trifft, und sich die Wellen somit verstärken. Wie müssen also die beiden Wellen im Raum relativ zueinander positioniert werden, damit konstruktive Interferenz eintritt? Die eine Welle darf, wie in diesem Fall zu sehen, der anderen Welle gar nicht vorauseilen. Aber nicht nur dann. Konstruktive Interferenz hast du auch, wenn die eine Welle um genau eine Wellenlänge vorauseilt oder um zwei Wellenlängen oder um drei, um vier und so weiter. In all diesen Fällen trifft ein Wellenberg auf einen Wellenberg, was eben in einer konstruktiven Interferenz resultiert. Diese Wegdifferenz, also das Vorauseilen bzw. Nacheilen einer Welle gegenüber der anderen Welle, nennt man Gangunterschied. Bezeichnen wir ihn mal mit Delta S. Halten wir also allgemein fest, damit konstruktive Interferenz zwei Wellen eintreten kann, muss der Gangunterschied Null. 1 Lambda, 2 Lambda und so weiter betragen, aber auch minus 1 Lambda, minus 2 Lambda, dann all die Welle der anderen hinterher. Allgemein muss der Gangunterschied also ein Vielfaches der Wellenlänge sein, m mal Lambda, wobei m jede beliebige ganze Zahl sein kann. Was ist aber, wenn die eine Sinuswelle der anderen Welle nicht um ein Vielfaches, sondern um genau die Hälfte der Wellenlänge, also um Lambda halbe vorauseilt? Wie du siehst, jetzt trifft ein Wellenberg auf ein Wellental. Die beiden Wellen löschen sich also komplett aus, denn 1 plus minus 1 ist 0, 0 plus 0 ist wieder 0 und auch an jeder anderen Stelle addieren sich die Auslenkungen zu 0. In diesem Fall hast du eine destruktive Interferenz. Sie tritt immer auf, wenn ein Wellenberg der einen Welle auf das Wellental der anderen Welle trifft. Also genau dann, wenn die eine Welle der anderen um Lambda halbe vorauseilt. Oder aber auch um Lambda halbe plus ein Lambda oder Lambda halbe plus zwei Lambda und so weiter. Der Gangunterschied für destruktive Interferenz lautet allgemein also Lambda halbe plus m mal Lambda. Lambda könnte es am besten noch ausklammern. Bis jetzt haben wir zwei Spezialfälle betrachtet, wo ein Wellenberg perfekt auf den anderen Wellenberg getroffen ist, also konstruktive Interferenz, und wo ein Wellenberg perfekt auf ein Wellental getroffen ist, also destruktive Interferenz. Das muss aber nicht immer so sein. Die Wellen könnten genauso gut nur teilweise miteinander interferieren. Das würde bedeuten, dass der Wellenberg eben nicht genau auf den anderen Wellenberg trifft. Aber diese Fälle sind eher unwichtig, da in Anwendungen meistens nur komplette Verstärkung oder komplette Auslöschung interessant ist. Man kann den Gangunterschied zweier Wellen auch mit einem Winkel beschreiben, mit der sogenannten Phasendifferenz, Delta Phi. Die Phasendifferenz wird entweder im Bogenmaß, also von 0 bis 2π oder im Gradmaß, also von 0 bis 360 Grad angegeben. Jeder Gangunterschied Δs entspricht einer bestimmten Phasendifferenz Δφ. Diese kannst du ganz leicht ausrechnen. Die Phasendifferenz Δφ ist nämlich das Verhältnis vom Gangunterschied Δs zur Wellenlänge λ mal 360 Grad für das Gradmaß oder mal 2Pi für das Bogenmaß. Deshalb kannst du statt des Gangunterschieds Delta S gleich Null auch sagen, die Wellen haben eine Phasendifferenz von Delta Phi gleich Null, was einer konstruktiven Interferenz entspricht. Oder kurz, die Wellen sind in Phase. Für destruktive Interferenz muss die Phasendifferenz Delta Phi gleich 1 plus m mal Lambda durch Lambda mal 2 Pi betragen bzw. mal 360 Grad, wobei sich das Lambda einfach wegkürzt. Super, mit diesem Wissen wirst du viele Phänomene in der Natur und Technik verstehen können. Lärm zum Beispiel ist nichts anderes als viele sich überlagernde Schallwellen, die in dein Ohr gelangen. Man könnte also, um den Lärm auszulöschen, einfach gleiche Wellen dem Lärm entgegenschicken und zwar so, dass der Phasenunterschied genau 180 Grad beträgt, was einer destruktiven Interferenz entspricht. Damit hättest du den Lärm ausgelöscht, ohne Ohrstöpsel benutzen zu müssen. Dieses Prinzip wird schon technisch ausgenutzt, um den Lärmpegel im Innenraum von Fahrzeugen zu senken. Andere Anwendungen sind zum Beispiel Antireflexbeschichtungen wie die Entspiegelung bei Brillen und Interferometer, bei denen man kleinste Längenänderungen vermessen kann. In der Physik findest du die Interferenz wieder beim Doppelspaltexperiment, bei Schwebung oder bei der Bragg-Reflexion.